Los geht's! Ach so, das läuft schon. Ja, das finde ich auch gut. Äh, ja, dann Auf ein schönes Jahr. Obwohl, nein, das ist Quatsch. Ähm What? Made in Australia? Sehr freaky. Uh. Verdammt! So, erster Test. Um. Der Zulauf zu unseren Online-Formaten hat sich auch in diesem Jahr noch einmal <lacht> Ey. Fröhliche Weihnachten und bis zum nächsten Jahr. <lacht> Oder hört sich das zu flapsig an? Oder einfach nur einen guten Rutsch? Ich weiß nicht, wie lange du das haben willst. Das Flaps ist ja auch deine Art. Natürlich ist meine Art. Äh, mein ich? Warum denn bin ich da jetzt auch immer dran? Ich bin der, du ich der, der Zweite. Du bist der Zweite Fröhliche Weihnachten und bis zum nächsten Jahr. Auch von mir schöne Weihnachten. Habt schöne Tage. Bis zum nächsten Jahr. Entschuldigung. Oh je. Entschuldigung. Was könnten wir noch? Tolle Weihnachts-Outtakes machen. Nein, die macht man ja nicht, Lukas. Die passieren. Halt. Ja, ja, aber dann müsste ich. Ich müsste irgendwas haben, wo ich mich halt verspreche bei, damit es ein Outtake wird. Lukas, vielleicht kriegen wir einfach keine Outtakes. Ah. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest mit Ihren Liebsten, Ihrer Familie und wir alle. Schöne Feiertage. Habt ihr vergessen, wer Nummer 2 ist? Nee, ich wusste das, aber ich wollte gucken, wie Maria guckt deswegen. Ich wünsche Ihnen. Äh ja, f Auch von mir ganz liebe Weihnachtsgrüße und. Ähm, okay, nochmal. Genau. <lacht> ja, auch von mir. <lacht> Hallo, liebe Mitglieder. Du darfst nicht lachen, das ist nicht fair. Ich sollte nicht auf den vukuhilo kalender schauen. Ich glaube, ich habe gerade äh, gew gewirrt, oder? Also mit vier, Oder Mhm. Oder ich. Ach, f ähm egal. Mhm. Okay, Moment, was? Was war da gekommen? Äh Äh Liebe <lacht> ja. Läuft die Kamera noch? Läuft die? Okay, ja, blöd, also Schöne mhm. Feiertage. Frohe Weihnachten. Leckeres Essen. Wir fangen noch mal an. Wir wollen nicht so gucken. Dann mache ich mir lieber einen schönen Weihnachtshintergrund ran. guck <lacht> mal, mal rein. Wie macht der Weihnachtsmann? <lacht> Super. Geh mal hier runter. Ab mit dir. <lacht> <lacht> Ups, warte. Okay. Nochmal. Ernst, oder? Yes. Wisst ihr, den hätten wir ohne Sonnenbrille machen sollen. Der war wirklich gut. Cool. <lacht> oh mein, Okay.